Ich bin der Sascha, äh, mache Automobilmechatroniker im dritten Lehrjahr und arbeite die dem Freier AG In meinem Lernberuf tut man Autos flicken, natürlich äh, Service an einem Auto machen, Rädeli wechseln, allgemein einfach alle Reparaturen, die man sich jetzt so vorstellen kann an einem Auto. Natürlich tut man auch ein bisschen putzen, das gehört auch mit dazu, aber im meisten Fall tut man einfach das Zeug fliegen, ja. In meinem Lernberuf muss man auf jeden Fall ein technisches Verständnis haben. Man Interesse Interesse an dem, was man macht. Also jetzt in dem Fall ein Interesse am Auto, ein Interesse am technischen, am technischen Verstehen, ein bisschen mit der Mechanik und jetzt natürlich auch ein bisschen mit der Elektrik. Und äh, wenn man das hat, dann hat man eine relativ gute Voraussetzungen, um so etwas zu machen. Das Lustigste, was mir in der Lehre passiert ist, das ist äh, im Nachhinein relativ lustig. Das ich es jetzt so lustig gefunden, und zwar einmal einen Ölboy und, den ich lernen. und dann habe ich äh, mich gelernt, und jetzt ist es das und dann bin ich komplett äh, in den gegangen, und alles ist dreckig, gewesen, und dann konnte ich noch bei bei auf der Wutze. Mit dem Büro, bei dem Freier gehen, Lehre machen, weil wir ein angenehmes Team sind, alle gut miteinander zurechtkommen, mir auch ab und zu mal ein paar Späße machen und dann jemand übernimmt und es allgemein ein sehr angenehmes Arbeitsklima